Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich stehe hier in St. Anton an der Waluga oben. Morgen ist der Weiße Rausch. Ich bin heute schon ein paar Mal Probe gefahren und ja, werde euch morgen auch zum Rennen mitnehmen. Ich hoffe, ich verkacke nicht komplett. Ich habe ganz gute Chancen, das weiß ich aus der Vergangenheit. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie das so aussieht. Also ich bin wirklich ganz schön aufgeregt. Da geht es ja ordentlich weit den Berg runter. Also erstmal fährt man so ich weiß nicht, ich lügen, wie lang das ist, 30 Sekunden oder so, als Schuss, hier das Tal runter. Dann muss man hochlaufen, so schnell man kann. Ähm, gleichzeitig mit noch ein bisschen Kräfte sparen für die lange Abfahrt dann danach. Und dann geht es noch so ungefähr 1300 Höhenmeter am Stück über Matschbuckel runter. Also das fordert schon ganz schön und das taucht mir natürlich, weil, ja, Kraft habe ich eigentlich. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich noch ja, verrückt genug bin, weil mittlerweile bin ich nicht mehr die Allerjüngste und ich bin overall zweimal Zweite geworden und einmal Erste und ja, mal sehen, was diesmal so geht. Ähm ich, ich weiß nicht, wie es ausdrücken soll. Hoffnung ist natürlich groß, ich habe aber auch echt Bammel und ich habe noch nicht geschaut, wer dabei ist bei den Frauen, aber darauf kommt es auch nicht an, sondern es kommt darauf an, einfach ein gutes Rennen zu fahren und viel Spaß zu haben und ja, sich selber zu fordern, finde ich. Das sind meine Ski, die sind über zwei Meter lang. Rosignol, Ski, Damen-Ski, ähm, ja auch das. So also ein bisschen aufregend einfach, alles in allem und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie das alles abläuft. Also hier oben in diesem Rundell, da stehen nachher, also nachher morgen, die ganzen Starter. Es sind drei Startgruppen aufgeteilt, in Summe sind es ungefähr 555 Starter und hier geht es dann eben Vollgas und Schuss runter. Die Strecke blende ich euch dann wirklich vom Rennen aus ein, da müssen wir jetzt nicht fahren und so tun als ob, weil ich halt eben mit der Insta 360 Go 2, die ist sehr klein, da habe ich nicht so viel Angst, dass irgendwas passiert, morgen am Start sein und euch einfach zeigen, wie die Stimmung ist und jetzt einfach nur vorab so ein bisschen erklären, wo was ist und wie das so aussieht. Kommt man dann beim Schussfahren an und ja, dann heißt es Ski ausziehen, so schnell wie möglich hier diesen Hang hochlaufen. Und der ist schneller und länger als man denkt. Die schnellsten Männer, die skaten. Bei den Frauen hat bis jetzt noch nie eine geskatet. Ja klar, irgendwann ist es vielleicht mal das erste Mal. Ich schaffe es leider nicht, habe schon probiert. Und ich hoffe, dass diesmal wieder keine dabei ist, die skatet. Und ja, ich somit trotzdem gute Chancen habe. Und dann heißt eben hier möglichst schnell hoch, aber gleichzeitig so viel Energie sparen, dass man den Rest der Strecke noch gut absolvieren kann. Also hier kommt man quasi durchgeschossen und hier geht es dann hoch. Dann hat man wieder eingeschnallt und es geht hier weiter, da wird es gleich sehr, sehr steil. Oder okay. sehr, sehr steil, aber halt geht es gleich ganz ordentlich los dafür, dass man ja, dann eh schon ein bisschen mitgenommen ist. Und hier, äh, das ist eben der Film, der Weiße Rausch, der wurde 1931 hier in St. Anton gedreht und daraufhin gibt es Das Rennen eben. Ja, es geht von 2657 auf 1306, also ca. 1300 Höhenmeter Abfahrt. Ähm, ja, das ist dann eben die Strecke, die direkt nach dem Hochlaufen kommt. Und da wäre es nicht schlecht, wenn man einfach Schuss fährt. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Danach kommt dann hier ein sehr durch, wo man gut in der Hocke bleiben sollte, damit man Schwung behält. jetzt nicht Schuss gefahren, also nicht Rennhockey, deswegen bin ich entsprechend langsam jetzt hier. Ähm, das ist jetzt dann wohl eine der anstrengendsten Passagen außer das Hochlaufs, nämlich die Kandahar. Und ja, mal sehen, wie viele Buckel das da morgen so haben wird. Heute ist es relativ eben. Eh. Also da geht quasi einfach ein Segment jetzt über die Schwarze Piste, direkt über die Kandahar. Und da kann es dann wirklich sein, dass es morgen Nachmittag Richtig krass hier Buckel hat. Teilweise halt die Umgebung schon so hüft hoch. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass man relativ viel Schiff fahren könnte. was es wiederum ja, gruseliger macht. Und das ist dann hier der Zielbereich. Uh. Morgen wird es spannend und das ist auch ein Teilnehmer. Wer bist du denn? Ich bin Andreas. Wie oft warst du schon dabei? Äh, das vierte Mal mache ich jetzt mit. Genau gleich wie ich. <lacht> Drückt uns die Daumen. Ja. Jetzt ist es soweit. Startnummernausgabe. Es wird ernster und ja. Guten Morgen. Hallo. Heute ist weißer Rauschtag. Ich werde schon mit Frühstück versorgt. Voll gut. Und was wir euch unbedingt noch zeigen müssen, ist unser Haushühnchen. Tada. Das feiern wir beide sehr. Genau. Und hier wohnen wir übrigens. Ich habe schon alles verchaost vor lauter Zeugs. Und Schlafzimmer. Tirol heißt es hier und ja, Apartment war Vanessas Idee, ist voll super. Ich bin auch schon mit Abendessen verköstigt worden, aber natürlich zu doof ist, euch zu zeigen. Passiert. Die Aufregung ist einfach zu groß. Und jetzt heißt es, warten, warten, warten, weil der Start ist ja erst um halb sechs. So, jetzt ist Renntag, eine Stunde oder so. Oh, mehr vor Start eineinhalb. <lacht> die Schnellen haben ihre Ski schon da liegen und es das sind noch schon die ersten Kämpfe. Ja. Sieht man jetzt, wo... Zumindest gedanklich es ist schnell ist, da liegen schon Ski dort und ja, werden wir sehen, wie es so aufgeht. Ich muss noch zwei Startgruppen abwarten und dann hoffentlich schnell genug den Ski hinlegen. Hier oben ist noch mehr wuseliges Treiben und die Aufregung ist auch schon ein bisschen spürbar. Natürlich auch, aber ich schaue jetzt mal rein, bei mir ist zu so kalt. Und hier ist noch ein ganzer Haufen Teilnehmer, die machen es noch relativ gemütlich. 15 Minuten noch bis zum Start den Männern und jetzt ist es schon ganz schön voll geworden. Unten seht ihr jetzt auch, dass langsam die Ski alle liegen. Oh, hoffentlich liegen meine auch noch, also die stehen natürlich nicht am Start direkt, aber daneben, wenn wir jetzt gleich mal abchecken. Und oh ja, diesmal ist es noch krasser wie sonst, dass es sich einfach auf die Seiten verteilt. <lacht> Bereit, es sind noch ja gute 10 Minuten bevor es losgeht. 50 Uhr, 17 Uhr. Es geht dann um die Zeit. 50 Uhr, 1000 Uhr. Alles Gute. Alles Gute. Danke. Der hat dich. Jetzt es geht's los. Jetzt die letzte Moment. Eine Minute bis zum Start. One minute left. Hello. Und los geht's! Das war der Status zum 23. Maus Raus 2022! Und das letzte Hindernis für dieser Bischof Österreich, der Und er wird sich das vermutlich nicht mehr nehmen lassen! 21. 21 Mal. Nur zweimal nicht. Wahnsinn. Ja, das war's. Ja. Und du, das wie oft warst so du? 9 Mal. Respekt. Ja, ja. Zum letzten Mal der pickler der Zum letzten Mal gibt es diese zum letzten Mal. Gänsehaut-Feeling wir haben den finalen Funkspruch gerade bekommen von der Rennleitung. Der Weiße raus. 2022 von die dritte Startergruppe. Eine Minute bis zum Start. One minute left. Come oh, on, oh, oh, oh. Applaus für Katrin Alba. Ja, riesen Applaus! Zula ja. Petra und Bischof Dieter! Die waren heute! Die Damen und Herren! Die Schnössen! Was soll ich sagen? Ja, exactly. das <laughs>